Take my life for Guten Morgen meine Lieben, ich habe vergessen euch zu begrüßen, ich habe gerade eben die Küche geputzt, also nichts alltägliches, Fronten, Abzugshaube und so weiter und dazu wollte ich euch mitnehmen, um euch ein bisschen zu motivieren, inspirieren, vielleicht ist ja der ein oder andere Tipp für euch dabei, aber wie gesagt, ich habe vergessen das Intro zu drehen und äh, ja, Jetzt drehe ich es ab, wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Auf geht's! Ich wollte jetzt ganz gerne die Dunstabzugshauben sauber machen, die sehen echt schlimm aus. Hier habe ich auch noch ein Mittel, das habe ich bei unserem Fliesenleger geholt, weil ich die Fugen sauber machen wollte. Nicht wundern, da hat sich gerade die Bella hingelegt, wir waren Gassi. Und uh, ja, ich würde sagen, ich lege mal los. Mache aber erstmal die Jalousien hoch und dann starte ich durch. Also ich mache erstmal das Fett weg mit so einem Lappen. Und hier, wisst ihr ja, ich hebe immer so alte T-Shirts auf, schneide ich mir jetzt zurecht und dann gehe ich da mit meinem Mittel noch dran und hoffe, dass ich die Abzugshaube sauber bekomme. Ja, wäre besser gewesen, wenn ich euch das Ganze mal vorher gezeigt hätte. Also hier habe ich jetzt das Fett weggemacht, Das sieht man noch das Wasser die hier habe ich jetzt noch nicht wirklich gemacht. Hier kann man es auch ganz gut erkennen, wie schmutzig sie ist. Also diese Abzugsauber habe ich jetzt gemacht. Ich denke, man kann ganz, ganz deutlichen Unterschied erkennen zu dieser hier, die ich jetzt noch machen muss. Also hier habe ich nur grob quasi das Fett weggemacht mit warmem Wasser. Und jetzt gehe ich mit meinem liebsten Produkt dran. schon Unterschiede kennen, ne? würde ich sagen. <lacht> Ganz sparsam müsst ihr damit umgehen. Ganz kleines bisschen. Das ist super ergiebig. Und ihr habt einen mega krassen Effekt. So, schaut mal. Jetzt muss man natürlich noch die Streifen rausbekommen. Das ist klar. Aber dafür poliert man das ja dann im Anschluss eben. So, jetzt noch hier oben. Meine Filter sind jetzt sauber. Ich habe sie jetzt schon trocken gemacht. Jetzt setze ich sie auch gleich wieder ein. Ich wollte euch noch kurz was dazu sagen. Und zwar nehme ich einfach nur heißes Wasser. Und dieses Mittel hier, das kaufe ich immer bei dm. Mir wurde nämlich mal gesagt, dass die Spülmaschine davon kaputt gehen kann. Unsere Spülmaschine war nämlich tatsächlich kaputt. Und als der Monteur kam, hat er mich gefragt, ob ich denn die Filter da reinpacke. Und da habe ich das mit Ja beantwortet. Und da hat er gemeint, das sollte man lieber nicht tun. Denn da ist ja ganz viel Fett drinne und das setze ich dann eben in der Spülmaschine ab und seitdem mache ich das eben nicht mehr. Muss aber jeder für sich selbst entscheiden. Ich fahre eben mit heißem Wasser und diesem Mittel hier am besten. Ihr könnt sehen, ist richtig schön sauber. Ich habe es gerade trocken gemacht und wie gesagt, jetzt setze ich sie ein. Mikrowelle muss auch dringend sauber gemacht werden. Dafür habe ich dieses Mittel hier gekauft. Habe ich allerdings auch schon mega lange. Damit sprühe ich jetzt die Mikrowelle einfach nur ein, lasst es einwirken vor allen Dingen da oben ist auch ganz wichtig. Und während das einwirkt, mache ich das jetzt sauber. Also die Front mache ich erstmal mit lauwarmem Wasser sauber. Hier die ganzen Fingerabdrücke und der ganze Schmutz. Und wenn ich schon dabei bin, mache ich logischerweise auch noch die Kaffeemaschine mit. So. Wenn der ganze Schmutz weg ist, mache ich sie erstmal grob trocken und dann poliere ich sie. Und dazu habe ich hier mein allerliebstes Mittel. Das verwende ich schon viele, viele Jahre, Ein kleines bisschen. Mache ich mir hier auf die Lappen drauf und dann gehe ich gerade so drüber. sie doch direkt wieder aus wie neu. Jetzt das heißt die Wahrheit, so sieht jetzt das Backblech aus. Ich bin gespannt, ob ich das jetzt mit einem kleinen Hausmittelchen sauber bekomme. Ich wage es zu bezweifeln. Ja, wenn meine Jungs Pizza machen. Wahnsinn. Ich nehme jetzt einfach nur Natron und Essigessenz, die im Übrigen auch leer ist. Und deshalb könnte ich das nicht komplett befüllen. Ich hoffe, dass es trotzdem jetzt sauber wird, das Backblech. Also während das jetzt einwirkt, mache ich mal das Fenster sauber. Jetzt hätte ich gerade voll meinen Spreen bekommen. Ne? Jetzt hätte ich es am liebsten komplett sauber. Also auch die Schubladen und alles. Aber das wird, denke ich, nicht machbar sein. Schauen wir mal. Ich müsste nämlich die Schubladen auch mal ein bisschen aussortieren. Und umsortieren vor allen Dingen. You take And you. Bean. Nicht wundern, falls jetzt Fragen kommen, ja, da ist noch die Folie dran. Der Liam hat einfach total viel Spaß, während ich koche. Zuppelt er da dran rum und ist beschäftigt. Deshalb habe ich sie einfach noch dran gelassen. Also bitte nicht wundern. Also ich würde mal sagen, wenn ich eh schon dabei bin, mache ich auch noch die Fronten sauber. So. hat gesagt, ich soll auf jeden Fall Handschuhe anziehen und ich hasse es mit Handschuhen zu putzen. Ich bin gespannt, ob ich das jetzt mit Handschuhen hinbekomme oder ob ich sie einfach ausziehe. Sorry wegen dem Licht, aber es ist früh am Morgen, wie ihr sehen könnt, der Liam schläft noch und deshalb möchte ich mich jetzt beeilen und möchte das einfach schnell erledigen. Ich bin gespannt auf das Ergebnis. Fangen wir mal an. Ich hoffe, dass ich jetzt einen Unterschied sehe. Gut, es muss natürlich auch erst trocknen, ne? bis ihr dann was seht. So, ich bin mittlerweile hier hinten angekommen, aber ich bin so dämlich. Ich hatte euch doch dieses Teilchen hier gezeigt, das ich bei DM gekauft habe, also in einem dm Hall Hatte ich mir ja extra hier für die Fugen gekauft und es geht so viel einfacher. Ja, ich habe mir die Handschuhe ausgezogen, ist äh, nicht so eine gute... Ist vermutlich nicht so eine gute Idee, aber ich kann einfach nicht mit Handschuhen putzen. Ne? Ja, also ich schrub jetzt hier mal weiter. Es geht definitiv besser mit diesem Teil. Und zu guter Letzt mache ich jetzt logischerweise noch den Boden sauber. Ihr könnt es ganz gut erkennen, er ist richtig schmutzig. Ich verwende hierfür meinen Tineco Floor One S3. Hatte ich euch in einem Vlog gezeigt. Der ist neu bei mir eingetrudelt und ich kann euch jetzt ganz gut demonstrieren, wie gut der eben sauber macht. Der saugt und wischt gleichzeitig und er erkennt eben auch den Schmutz, also den Schmutzgrad und richtet dann eben seine Leistung danach. Ich kann euch das jetzt mal zeigen. So. Dieses Saug- und Wischsystem erkennt von ganz alleine, wie schmutzig eben der Boden ist. Und ich würde jetzt ganz gerne mal mit euch einen Test durchführen. Ihr werdet es nicht glauben, aber ich schütte jetzt tatsächlich hier ein bisschen Milch hin, denn es kann ja sein, dass der Liam zum Beispiel was ausschüttet, Apfelsaft oder was auch immer, sein Müsli. Und damit er es mir glaubt, was dieses Teilchen kann, demonstriere ich das jetzt mal ganz einfach. Also jetzt Achtung, er nimmt sich diese Flüssigkeit einfach und verteilt sie mir jetzt nicht restlos hier auf dem Boden, sondern er packt sie jetzt einfach. Passt auf. Also das Teil ist einfach nur der absolute Wahnsinn. So schnell kann man gar nicht selbst irgendwie den Boden aufwischen, wenn das Kind gekleckert hat. Ihr habt es gesehen, er hat es einfach aufgenommen. Hier ist der Schmutzbehälter. Hier, hier ist dann das saubere Wasser mit dem Putzmittel und dieses Teil reinigt sich auch von selbst. Also es ist wirklich der absolute Wahnsinn. Ich zeige euch gleich auch noch die Station. Da stelle ich es einfach rein, dieses Teil. Und dann reinigt sich das Ganze. Und da war auch noch ganz, ganz viel Zubehör mit dabei. Kann ich euch auch gleich noch zeigen. Aber jetzt mache ich erstmal den Boden hier weiter sauber. Ich wollte euch das nur mal kurz demonstrieren. Und da ist die Milch. Das mache ich jetzt aber erstmal weg. Also ich wollte es euch ganz gern mal hier drüben zeigen. Da steht mein Schätzchen. Oh mein Gott, ich liebe es. Also passt auf, das Ganze wird streifenfrei. Es wird ultra sauber. Wirklich, der zieht mir alles weg. Was nur geht, man legt das Ganze so ein bisschen nach hinten. Und dann drückt man eben auf Go. Und er erkennt, wie gesagt, wie schmutzig der Boden ist. Und macht alles schön ordentlich sauber. Ich fange natürlich von da an. Und Go! Und ihr könnt es erkennen, schön sauber und keine Streifen. Das ist mir ja immer total wichtig. Ich habe jetzt einfach mal die Ladestation aus der Speis mit hierher geholt, damit ich es euch ein bisschen besser zeigen kann. Hier war auch noch ganz viel Zubehör mit dabei. Unter anderem noch ein zusätzlicher Filter, damit der, den man dann sauber macht, trocknen kann und man den einsetzen kann. Hier war dann noch separat eine Bürste mit dabei. Hatte jetzt gestern Abend aber der Liam in der Kur. Ich blende es euch aber mal ein und jetzt setzen wir mal dieses Teil hier drauf. So. Also das Teil ist so intelligent, das erkennt eben von alleine, wenn die Bürste gereinigt werden muss. Dann startet automatisch eben das Selbstreinigungsprogramm für die Bürste. Man kann übrigens die Rolle auch ganz schnell rausmachen, einfach die Kappe ab, dann dieses Teil hier, eben die Rolle. So macht man es wieder rein, dann kann man es noch mal reinigen. Da ist auch noch so ein Teil dabei, womit man die Haare abmachen kann. Und dann macht man einfach das Teil wieder drauf. Zack, total easy. Hier kann man übrigens auch noch die Saugleistung per App überwachen. Und dazu gibt es eben auf Englisch oder auf Deutsch eine Sprachführung, also ein Sprachassistent. Aber das ist eher eine Spielerei, also... Einmal ganz kurz im Überblick meine Putzutensilien, damit ich sie jetzt wegpacken kann bzw. wegwerfen kann. Das ist ja leer hier. Meine Essigessenz und mein Natron fürs Backblech. Dann hier Putzhandschuhe, die ich überhaupt nicht gerne mag. Hier für die Mikrowelle von AEG. Dann habe ich mir nachgekauft hier meinen Edelstahlreiniger von AEG. Das ist die leere Verpackung. Die hat jetzt tatsächlich vier Jahre gehalten. Also der absolute Wahnsinn. Das ist super ergiebig. Habe ich mir bei Amazon nachgekauft. Da war es eben im Angebot. Die haben jetzt nur so ein bisschen das Design verändert, aber das Produkt ist dasselbe. Ansonsten habe ich jetzt hier noch meinen Putzhandschuh. Äh, welche Marke ist das? Wartet, ich sag's euch. Von Gemako. Dazu habe ich passend eben auch das Putztuch. Das liebe ich über alles. Das habe ich ständig in Verwendung. Auch für meine Spiegel, Fenster und so weiter. Also ideal. Ist zwar ein bisschen teuer gewesen von der Anschaffung, aber das habe ich schon viele, viele Jahre, also bestimmt schon zehn Jahre, habe ich dann auch meiner Mama gekauft. Bei dem Putzhandschuh ist es so, dass ich ihn relativ selten verwende, nur für große Flächen, also jetzt wie zum Beispiel das Fenster hier in der Küche. Ansonsten ja, verwende ich eben ein kleineres Tuch. Dann habe ich hier mein Mikrofasertuch, das kommt jetzt in die Wäsche. Hier mein Radierschwamm, den liebe ich über alles, weil äh, ja, der Nagellack dann doch sichtbar ist hier auf Hochglanz, wenn ja, die Möbel eben weiß sind. Da muss man aber auch ganz vorsichtig rangehen damit die Möbel nicht kaputt gehen. Das hatte ich euch gesagt, dass ich immer so alte T-Shirts oder so aufhebe, die dann eben klein schneide, um sie zu verwenden. Allerdings werfe ich das dann jetzt weg, weil dieses Produkt ja hier dran ist und das möchte ich eigentlich ungern in meiner Waschmaschine haben. Das hier hatte ich euch auch gezeigt für meine Filter, für die Abzugshaube oder auch so für die Küche ist es wirklich richtig, richtig gutes Produkt. Ich mag es sehr, sehr gerne, kaufe ich bei DM Und das hatte ich euch, glaube ich, noch gar nicht gezeigt. Das habe ich bei meinem Fliesenleger gekauft, eben für die Fugen. Das ist die Marke Lithophin, falls ich es richtig ausspreche. Ja, und ansonsten habe ich ja hier noch mein Staub- und Wischgerät. So, meine Küche ist schön ordentlich sauber, bis auf das Backblech da hinten. Das muss ich jetzt noch machen. Ich hoffe, dass euch mein Video gefallen hat. Und dem Liam seine Küche habe ich auch noch ein bisschen aufgeräumt, ganz klar. Ich habe hier unser Kaffeekränzchen schon mal vorbereitet. <lacht> Tee, Kaffee und lecker Cupcakes gibt es dann später. Wo sind sie, die Cupcakes? Hier hinten sind sie, da. So, meine Lieben, ich verabschiede mich jetzt von euch. Ich hoffe, dass euch mein Video gefallen hat, dass ich euch ein bisschen motivieren bzw. inspirieren konnte. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss!